Also man sieht hier, hier eben dieses Tor, was dann, den Ring dann weiter, also zum Ring weitergeht und da zum ähm, Museumsquartier und links dann zurück links zur äh, zum Mittelstraße. Ja, ich höre in der Ferne Ruf, aber ich kann leider nicht verstehen, um was da geht. Äh, auf diesem Tor wird ich vermute mal äh, die ukrainische äh, Flagge eben projiziert. Das ist blau und ich glaube gelb. Es ist aber gerade noch wird auch etwas anderes projiziert, aber ich kann da nicht erkennen, was es ist. Es sah, sah aus wie ein äh, Dokument, also irgendein beschriebenen äh, Text. Ähm, ich mache meist ein eine Drehbewegung, sobald man das erkennen kann, viele Lichter, da wo mehr Licht ist, es braucht man ein paar Menschen, also es sind wirklich viele Menschen, die trotz äh, eisiger Kälte eben hier stehen und äh, mehr oder weniger still, äh, Also ja man an die Menschen äh, in der Ukraine denken, die da jetzt äh, direkt oder indirekt Opfer von diesem Konflikt da jetzt geworden sind. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es soll äh, ähm, ein Herz geformt werden aus Kerzen. Ich kann leider nicht erkennen, wo das sein soll. sind rundherum viele einzelne Lichter, also von äh, Kerzen, also richtige Kerzen, LED-Kerzen, Laternen. Da ist rechts von mir äh, gerade ein tosender Applaus. Ich kann aber nicht erkennen, ob das jetzt mit dieser Veranstaltung was zu tun hat. vergleichbar so wie bei einem Fußballspiel. Ich weiß nicht, ob das was mit uns zu tun hat. Es, es gibt keine Durchsagen, äh, äh, keiner hält Reden, was ich durch, durch der Situation durchaus angemessen finde, wenn dann nicht irgendwelche großen Reden geschwungen werden, während andere anderswo irgendwo Menschen leiden. Aber es wäre für mich so als äh, ja, das Tag seht ziemlich ganz gut gewesen, wenn man das jetzt jemandem jemand erklären könnte, aber gut. Auf der Facebook-Seite die Aktion schon informationen ähm, Je näher ich da jetzt zu, äh, zu dem Bohrbogen komme, umso dichter wird es. Ich habe gehört, dass heute auch noch eine Anti-Corona-Demo sich äh, hier am Ring äh, stattfinden soll. Vielleicht war sie schon. Das weiß ich nicht. Ähm, kurz vor, naja, war schon mal eben eine. Genau, Auch hier am Ring. Da war es auch so klirrend kalt wie hier heute, wie jetzt. Ja. Als weißt du, das ist möglich, dass es jetzt eben da ist. Ah, da spielt irgendeiner ganz links hinter mir ganz leise Musik. Ab und zu äh, unterhalten sich ein paar Menschen um mich herum. Wie gesagt, also ich finde es durchaus angemessen, also das, das der, der Situation entsprechend dass man jetzt hier nicht äh, wild gestirkulierend da irgendwelche äh, Reden schwingt dass man hier vielleicht gerade sogar noch irgendwelche Mus Musik spielt ähm, irgendwelche, ähm, möchte ich gerade sagen, kriegstreiberische, irgendwie so revolutionäre äh, angehochte Lieder oder was weiß ich, so wie die Bella Ciao ne, oder was auch immer dass man einfach äh, im stillen Gedenken dem auch ein Zeichen setzt. Ich frage mich jetzt langsam, ob wir alle, Handel, die wir hier äh, mit irgendetwas stehen, was Licht macht, nicht dieses Herz jetzt gerade darstellen. weil Es ist ja so großflächig hier, es sind so viele Menschen hier, dass ich da jetzt, gut, bei meiner Sehbehinderung jetzt gar kein Wunder, aber ich bin mir sicher, es ist ein großer Teil des Heldenplatzes ausgefüllt mit Menschen. Manche eben wie ich, so nur mit einem Handy, das leuchtet, andere mit einer Kerze, also einer richtigen oder einer LED-Kerze, D-Licht, LED-D-Licht, oder etwas anderem, was das leuchtet, wie zum Beispiel auch ähm, Laternen, habe ich auch schon gesehen. Ähm Verhältnissen, wo ich mir wahrscheinlich auch gar keine Gedanken wegen Datenschutz machen im DSGVO. Es ist ja gerade immer nur, immer nur das, das vereinzelte Licht von einer Kerze oder einer Laterne oder einem ein Handy irgendwie zu erkennen. Aber es hat nicht genug Licht da, dass man den Menschen erkennen könnte. Aber Ich bin jetzt äh, immer wieder ein Stück weit noch, weiter nach vorne gegangen. Aber ich bin jetzt leider noch nicht nahe genug äh, an der entsprechenden Stelle. Dass ich da diesen Sprechchor da jetzt den man wieder so hören ist da jetzt verstehen könnte. Also ich mag mich irren, aber vor mir meine ich jetzt sehr dicht zu sein. Ich rede jetzt äh, absichtlich leise, weil ich jetzt niemanden in irgendeiner Form stören möchte. Wobei. Äh, ah! Sprechkur. Raute, wir haben Platz, zu lesen, sehr interessant, das ist eben genau vor, diesen, vor dieser Projektion, oben im Dunkelblau, unten ein Gelb, das ist eben, so was ich weiß, die Nationalfarben, genau wie die Flagge von der Ukraine, Ich habe so das Gefühl, dass wenn äh, diese Geräusche, also diese Sprechchöre äh, da jetzt so, so schräg links äh, von mir kommen, also auf der linken Seite von dem Tor. Nee, <lacht> Sieben, <du> <lacht> um, <lacht> ja, so vorne. nicht so vorne. ist ist Das Das wir sind hier in wir alle noch weil bringt keine vorne ist ein Start, ist aber wenn man gut der ist in der Das ist dieser Trinkwasserspender, der hier schon seit Gefühl der Ewigkeit steht. Das hat das Kranks mit. Dazu. Jetzt gibt es mehr Lichter. Mehr Lichter. Da ist auch ein Lichter mehr. wie ich mir schon was gedacht habe, sind das Herz. Also, alle Menschen, die wir hier stehen, haben nun irgendetwas in der Hand. Ich habe, glaube, vor mir sind zwei mit zwei Sternspuckern. Da ja. haben schon ja. Feuerzeug, ein so gezückt, Streichhölzer gezickt. Und Taschenlampen. Handys, leuchte, leuchten. Ja. Oh, da, da kann ich mitreden. Glaube ich zumindest. Das ist aus irgendeinem Grund jubeln gerade alle, alle Leute hier Der Forst wäre ganz wenig drin. Also, ich muss sagen, die Stimmung wird zunehmend heiterer. War es war am Anfang sehr ruhig, fast bedrückt, würde ich sagen. Aber jetzt ja, entspannt die Lage. ist gerade ein Stück nach vorne zu kommen. Peace-Zeit, steht Europe. Ich bin nicht sicher, klingt für mich wie Putin, stopp! das rät mich an die Zeit, wie ich auch hier am Hemdplatz vor 22 Jahren stand und ging die. die blau-schwarze und dann schwarz-blaue Regierung demonstriert habe. Wo ich meinen Blindstock mitgenommen habe. Den Gehstückrand hätte ich jetzt nicht gesehen. Ah, United, we stand against United, United, we stand against Putin's aggression, glaube ich. Friedenszeichen, Peace-Zeichen, oben oben halb Europe, darunter steht United. Und auf der anderen Seite eben United against, stand against uh, Putins, ich glaube Aggression, also Aggression. Überhaupt nicht verstanden, was sie da äh, gesprochen haben, dieser Chor. Zumindest das Allermeister hört nicht. Aber andere offenbar. Okay, die haben da jetzt gerade geklatscht. Ah ja, aggression. <lacht> ja, es steigert sich die Stimmung, aber eben zum Positiven, muss ich schon sagen. Das ist mein ehrlicher Eindruck. Es ist eine sehr, eine sehr positive Stimmung. ist keine Aggression. Definitiv keine äh, Gewaltbereitschaft. Also ich wäre hätte weder was gesehen noch was gehört. Oder auch, auch nichts gespürt. Also da mir keiner angrempelt oder irgendwie son sonst irgendwie angegriffen. Ja, also das ist wirklich eine friedliche Friedensveranstaltung. Wir haben gerade ein paar, Ter Putin ist Terrorist. Ja. ja, gut, das ist jetzt. Bis jetzt, ich bin jetzt seit halt fast. Äh, naja, das ist aber dreiviertel ist jetzt hier. Ja, der Putin ist Terrorist und Putin muss weg. Das sind so bis jetzt so die aggressivsten äh, Aussagen oder, wenn ich das sage, aggressivsten Aktionen überhaupt. Bis jetzt. Am Anfang, erst ähm, ja, viele Stunden, 20 Minuten, war ja außer so vereinzelten, gedämpften Gesprächen ja praktisch nichts zu hören. Und dann ja, wurde es, ja, es ein bisschen lauter, also ein paar Gespräche mehr. Also Leute haben gesprochen miteinander, aber trotzdem immer noch, aber jeder für sich, also alle anderen immer noch sehr leise. Jetzt gibt es immer so Applaus wie jetzt oder einfach nur, wie gesagt, das ist jetzt ein da jetzt. Kann man darüber diskutieren, ob das jetzt so stimmt oder ob das jetzt gut war, aber wie gesagt, ich kann bezeugen es war bis jetzt das Aggressivste überhaupt. Und das finde ich jetzt einzugessen, so, noch nicht so schlimm. Ah! Stop killing Ukrainian people, skandieren sie jetzt. Ja, dem kann ich auch nur zustimmen. Ja, da wird es auch wieder ein paar äh, merkwürdige Menschen geben, die sagen, ja, die Ukrainer oder beziehungsweise die ukrainische Regierung die haben wir früher auch. Und, ja, ja, wer nicht? Wer ist schon in der Bibel? Wer auch eine Sünd ist, der werfen ersten Stein. Ich bin zum Glück groß genug, ich kann auch hier auf die Straße gehen, muss ich am Gehstock stehen bleiben. Putin raus, diskutiert? Na ja. Raus von wo? Putin raus, Putin Der russischen Regierung oder wie? Ja, raus aus keine, wahrscheinlich. Ja. Auch Stimm, stimme ich zu. I'm mm you -hmm. Ich kriege gerade eine Frau, aber leider ich meine, es ist es nicht nur, weil es eine andere Sprache ist, aber es ist auch akustisch. Schlecht ist gar nicht zu verstehen. Und dann fangen wir noch andere rum, um irgendwas zu skandieren. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen rumhüpfen, so wie die anderen Menschen jetzt hier ungefähr Es ist wirklich arschkalt. Aber, wie ich schon gesagt habe, die Stimmung ist sehr positiv. Es ist geht jetzt gerade zwar sehr, recht, also sehr lustig zu, aber es ist insgesamt, kann man sagen, sehr friedlich. gerade so Aussagen gewesen wie Putin ist Terrorist, aber ansonsten kam nichts vor, also keine Morddrohungen, keine Angriffdrohungen, nichts dergleichen. Ist ordinär. Nicht gewalttätig, aber ordinär. Gut in Naja, man könnte es theoretisch anders noch ausdrücken, aber wie gesagt, aufgrund dessen, was er getan hat. Also nicht irgendwelche dubiosen Webseiten, auf denen was berichtet wird oder irgendwelche äh, Fernsehsender, wohl westliche, ne, die da. Und weiter reflexartig, negativ im Putin rein. Naja, nein, sondern einfach das, was er de facto selber gesagt, getan hat, das bewerte ich mal als gelingt, wie gesagt, sehr negativ. Сергей Боровом, молодцы, дуй во, Соборна Украина, одна, едина! Соборна Украина, одна, едина! Соборна Украина, одна, едина! Соборна Украина! Also dieses Gemeinschaftsgefühl ist schon beeindruckend und das war man auch auf so friedliche Weise. Also man kann definitiv nicht von einer antirussischen russischen Stimmung reden und das wäre schwer, auch äh, von, von einer, Russia wenigstens von einer Anti-Putin-Stimmung zu reden. Russia es hat auch die schon ein gegeben, wie Putin Russia raus Russia und Putin Arschloch sogar, ja. Stop Aber das war's. Russia ich meine, der stellt, der Russia Kerl, Russia le, der, äh, stellt äh, Atomwaffen zur Verfügung, also, äh, Stellt die diese Atomwaffeneinheit in Bereitschaft, in Landbereitschaft. Äh, da darf man den Hofwechsel noch als Ausdruck bezeichnen. Weil ja, das hat nichts mehr mit Selbstverteidigung zu tun. Weil Russ, äh, Ukraine hat zwar, ich weiß keine Atomwaffen, hatten mal welche, war jetzt schon seit La Jahren immer. Und Österreich hatte nie welche. Oder viele, viele andere Länder auch nicht. Vermute man, dass das die Hymne ist.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 Куки ашко, куки ашко, куки ашко. Куки ашко. Приди ко мне, курили, курили ашко. Куки ашко, куки ашко. Приди, ашко. Ашко, ашко, ашко. Also, äh, es hat sich jetzt optisch äh, nicht viel, viel verändert. Es stehen eben die ganze Zeit jetzt Leute hier rum. machen gehen von der einen Seite zur anderen, aber die meisten stehen hier rum. Äh, schauen sie mehr oder weniger in die Richtung des Chors und äh, immer wieder, von der Seite, wo immer wieder was kommt. Ja. Ähm. Mache ich mal. brechen Sie jetzt gerade Leute, die umherstehenden Leute in diesem Chor mit ein. Ja, aber die ganze Zeit stehen alle Menschen herum. Es wird hin und wieder nur immer mal das Eine, mal das Andere skandiert. Wie Putin Arschloch, Putin ist ein Mörder, wie ich jetzt gerade ja. Ja gut, das sollten wir mal dann nach Gerichte. Äh, ja beurteilen, äh, moralisch fragwürdig sind seine Handlungen und auch seine Aussagen auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Ja, und ich meine, es sollte sich, sollten sich auch Gerichte äh, das, was er getan und gesagt hat, eigentlich nicht ansehen. bin mir nicht sicher, aber ich habe den Verdacht, ich habe das Gefühl, dass wenn das jetzt langsam den Ende neigt, Ich glaube, von der Kurve Nabucco wäre jetzt angemessen, wenn man noch, aber das ist meine persönliche Ansicht. Es muss jemand anderen gefallen. Hm? muss ja schon mindestens so viertel 10 sein. Ja. Offiziell ist es aus also der Zeit einer Viertelstunde auch vorbei. Aber wie man sieht, trotz Eises Kälte und die Leute und die Menschen hier. Immer noch standhalten und sein Zeichen für Frieden setzen. Also ich interpretiere uh, die, uh, die Aussage dahingehend, Hände weg, Putin, also Hände weg von der Ukraine. Ja, auch diese Aussage kann ich zustimmen. So Erstens ist es eh schon nach 9 Uhr. Zweitens ist äh, es dürfte jetzt nicht wahnsinnig äh, was Neues kommen. Und wo das wichtigste Argument ist, ich habe zu Hause eine pflegebedürftige Mutter, die ich jetzt noch versorgen muss. Also, der ja, Axt davon ist ja auch noch recht frisch. Aber, hatte ja, ich mich jetzt um meiner Mutter, Mutter noch, noch kümmern muss das Ausgleichgebnis-Argument. Ich werde jetzt gehen, während diese Aufnahme dann noch hochladen, dass sie dort gleich jetzt angehört werden kann. Ja, und werde dann im Laufe des Tages, morgigen Tages, dann so gut wie möglich bearbeiten, also mit Untertitel versehen, Infotext, Informationen dazu schreiben, dass auch mit Hörschwäche, wissen, was es da geht. Ja, das war es jetzt von der friedlichen Veranstaltung zu gedecken an die ukrainische Bevölkerung.